Hey Leute, ich bin's Conny und in dem Video zeige ich euch fünf Simulatoren, die meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Fangen wir direkt an mit Nummer 1, Jetpack Jumpers. Und ich gehe mal davon aus, dass wir ein Jetpack haben und damit jumpen müssen. Hier rechts gibt es so eine Anzeige, das kennen wir ja aus ähm, Tower of Hell zum Beispiel. Und ich glaube, ich weiß schon, worum es geht. Okay, dann mal los. Ja, Mann! Oh, ich habe nur einen Double Jump? Nur einen Boost? Oder... Okay, okay. Interessant. Results. 610 Distance, 61 Coins und 0 Gems. Das gefällt mir. Das können wir weitermachen. Okay. So, ich habe jetzt einen Jump gemacht, habe dafür 61 Coins bekommen. Und äh, kann mir Jetpacks kaufen, kann mir Upgrades kaufen. Ich kann scheinbar Pads haben. Wir gehen erstmal zu den Upgrades. Kostet mich 100 für ein besseres Upgrade hierfür. Ein besseres Jetpack kostet mich Power 50 Jump. Also einen Jump habe ich momentan und ich hätte gerne zwei Jumps. Und ich kann kein anderes Jetpack kaufen, wie es aussieht. Vielleicht später, okay. Ich hätte gerne noch eine sprint aber man kann ja nicht alles haben. Aber dafür, dass es keine sprint gibt, gibt es auch kein Shift-Lock. Oder habe ich shift Ich habe Shift-Lock ausgestellt, okay. Es gibt Shift-Lock. Group Reward. Na, wenn mir das Spiel gut genug gefällt, gehe ich vielleicht in die Gruppe rein. Jetzt haben wir hier zwei roblox connies mit komischen Gesichtern äh, tanzen. Buy, Shirt in Use. Okay, ze zeig mir das Shirt mal von vorne, Bro. Ah, nee, ich glaube nicht, dass ich dieses Shirt mag. Vielleicht wenn mich das Spiel überzeugt. 150 Gems, kriege ich geschenkt? Nee, okay. Und dann der Construction. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf Codes. Weil ich habe schon gelesen, es gibt zwei Codes. Und bei mehr Likes gibt's mehr Codes. 5.001 Likes ist der erste Code. Den geben wir hier ein. Use und ich weiß gar nicht, was wir kriegen. Ah, ich habe 50 Gems bekommen. Das gefällt mir. So, jetzt nochmal hier rauf. Jetpack Jumper 10. Drücken wir auch auf Use. Wir müssen irgendwie öfter drücken, damit es funktioniert. Und ich kriege Coins. Perfekt. Okay, das äh, Spiel ist noch nicht optimal. Das GUI funktioniert nicht gut. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe noch nicht genug. 150 Gems brauche ich hierfür. Aber ich habe auf jeden Fall genug für ein Upgrade. Habe ich vielleicht auch... Warte, wie viel kostet hier so ein Ding? 100 Gems. Na gut, dann noch nicht. Kann ich hier. Okay. Ein besseres Ding kann ich hier auch nicht kaufen. Schade. Dann halt ein Upgrade. Kaufen wir uns. So, jetzt müssen, brauchen wir noch das, äh, dritt... das nächste Upgrade. Das kostet uns 300 die werde ich jetzt zusammensparen, indem ich einfach hier hingehe. Ich will natürlich... Ich versuche, den Boost da oben mitzunehmen. Meint ihr, ich schaffe das? Ja, Mann! Rakete, ein Jump! Plus ein Jump! Plus ein Jump! Please! Die Mauer war im Weg. Aua! Hey, nächste Highscore. Ich mag direkt den nächsten Jump. Mir gefällt es nicht, dass das Studio eigentlich direkt reagiert, aber ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Jetzt einfach weiter rennen und instant einfach einen neuen Highscore geknackt. Alles klar. Gut, jetzt nochmal... Ich kann mir zwar schon das nächste Upgrade leisten, aber wer will schon. Ich habe irgendwie nicht wirklich Kontrolle darüber, was man hier macht. Aber in Ordnung. Kaufen wir uns das nächste Upgrade. Mir, mir gefällt das. Das ist eigentlich endlich mal ein bisschen was Entspannendes. Es ist wie ein Simulator an sich. Jetzt, wo ich das hier komplett geupgradet habe, kann ich mir als nächstes wahrscheinlich dann ja den hier kaufen. Für 450. Das geht doch eigentlich. Es wird auf jeden Fall gut gescaled. Und ich versuche wieder, das Ding da oben zu erreichen. Aber dafür habe ich zu viel Power. Naja, ich hab's. Ja! Ha, ich hab's in die Wüste geschafft. Sehr gut. Jetzt noch ein bisschen in die Richtung laufen und Result. Desert. Ja, ich habe die Desert geschafft. Ähm, 972 Distance, 2, äh, 92 Coins, neuen Highscore. Wenn ihr das Spiel schon mal geschafft habt und irgendwelche Tricks kennt, die ich in dem Video vielleicht noch nicht entdeckt habe, schreibt's mir gerne in die Kommentare. Weil mir macht das eigentlich schon Spaß. Man könnte es noch ein bisschen smoother umsetzen. Also, ich hoffe, an dem Spiel wird noch weiter gearbeitet. Weil, wenn die weiter an dem Spiel arbeiten, dann bin ich absolut dabei. Ist auch weiter zu spielen. Ah, man kriegt Gems, wenn man durch die Dinger durchkommt. Okay. Ich würde sagen, ich jump jetzt noch ein paar Mal, bis ich mir das nächste Jetpack leisten kann. Hä, äh, mein Jump wurde nicht angenommen. Please. Jetzt hat er meinen Jump gemacht. Wow. Also an dem Spiel muss wirklich noch eine Menge gefeilt werden. Aber an sich gefällt es mir. Ah, wenn man in dem Ding ist, wird man direkt nach vorne geboostet. Okay. So, jetzt brauche ich noch so zwei Jumps. in meine Ego-Perspektive. Ja, Mann. Please, weiter, please. Und kriege ich den da oben? Nee, schade, leider nicht. Aber ich kann mir das nächste Jetpack leisten. Vom Wooden Jetpack rüber zum Wooden Jetpack 2. Damit habe ich ja zwei Boosts. Und das nur, weil wir ein paar Sticks und einen Propeller rangeklebt haben. Meinetwegen. Ich will mich nicht beschweren. Ich muss eigentlich die Gems farmen. Also versuche ich hier durch... Oh. Der... Ey, ich habe jetzt zwar einen Bo Jump mehr, aber der Jump war irgendwie ziemlich schwach, ne? Kann das sein? Da muss ich wohl wieder ein bisschen farmen. Na gut. Rainer, Reiner! Na gut. <lacht> ich habe es nicht geschafft. Man hat nicht viel Kontrolle. Ich wünschte, man hätte mehr Kontrolle. Oder Leute, wenn ihr ein Spiel kennt, das so ähnlich ist wie Jetpack-Jumpers, dann schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Jetzt hat, der Jump, jetzt hat der Jump Boost schon wieder nicht gezogen, seht ihr? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil mich würde es wirklich interessieren, so ein Jetpack-Jumpers-Spiel zu, äh, zu spielen dass dann auch noch ein bisschen besser funktioniert. 20 Gems. Ja, okay, die kann man sich ja immer grabben, ne? dann kann ich mir als nächstes dann auch so ein paar P Pets holen. Dann würde ich sagen, ich gehe mal auf die Dinger da oben. Also, ja man, wieder 20 Gems. So ein bisschen mehr Kontrolle in der Luft wäre schön, dass das Spiel einfach besser auf meine Eingaben reagiert. Jetzt habe ich schon wieder Jump gedrückt, aber er hat keinen Jump gemacht. ah oh, das ist zu so schade. Ich habe Bock auf das Spiel. Ich habe wirklich Bock auf dieses Spiel. Aber es funktioniert halt nicht so gut. Ich wünschte es würde besser funktionieren. Ja, trotzdem macht es noch genug Spaß, dass ich einfach weiterspiele. Okay. Manchmal bringt der Boost so, Richtig fett, was manchmal nicht. Naja, keine Ahnung. Gucken wir mal, mal, was ich mir so für Upgrades kaufen kann. Da ist ja bestimmt schon wieder was möglich. Und als nächstes Upgrade für 520. Oh, wird langsam teuer. 610 kostet mich das nächste, aber ich würde sagen, ich öffne einfach mal so eine Kapsel hier. Also, hier kriegt man Trails dann. Okay, ich habe eine Rare Trail, die gibt mir 12% mehr Und die Trail ist direkt ausgerüstet, okay Also, Jump Und nochmal Jump Und ich bin rübergesprungen, ach Mensch Ich will nicht rüberspringen Okay, ich spare dann einfach mal auf die 150 Gems für das andere Ding Damit ich gucken kann, was ich da so rausziehen kann Weil ich habe eine Rare Trail, da will ich mich gar nicht beschweren Und ich muss jetzt einfach mal ein bisschen weiterkommen in diesem Spiel hier Oh, so weit bin ich noch nie gekommen Und nochmal 10 Gems, sehr gut oh, uh, uh, uh. noch ein Jump, noch ein Jump Ah, komm Mist New Highscore, 1500. Schreibt mir gerne mal euren Highscore rein, falls ihr das Spiel schon ein bisschen länger gespielt habt. Würde es mich so interessieren, wie weit man so kommt. Aber, an, aber ansonsten, falls ihr ein Spiel kennt, das so ähnlich ist oder besser ist, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich habe Bock auf solche Spiele. Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade so richtig Bock darauf. Endlich mal wieder ein Spiel mit Gameplay-Mechanik, mit Movement. Weil Movement in Roblox zu coden ist schwer. Ich verstehe, dass das Spiel halt so verbuggt ist. Weil es nicht leicht ist, sowas gut umzusetzen. Aber ich hätte es natürlich schon gerne in Gut. Ich meine, wer hätte nicht Bock auf dieses Spiel in Gut? Weil viele haben mir in heißt Also viele in dieser Lobby haben mir in Highscore dort in der Desert. Ha, ich kriege immer wieder die 10 Gems. Ich bin so ein Boss. Aber man muss halt eine Weile farmen. Wobei ich muss gar nicht farmen Ich muss mir erstmal wieder ein neues Upgrade kaufen. So, 900 kostet das nächste Upgrade. Die kann ich auch sch noch schnell zusammenfarmen. Helikopter, Helikopter. Aua. Aua. <lacht> ich fall komplett zurück. Wird mir das eigentlich von der Distance abgezogen? Das müssen wir mal austesten. Okay, wenn ich nach vorne fliege, geht meine Distance nach oben. 825... Ah, jetzt komme ich nicht mehr zu zurück. Na gut. Ich muss irgendwie nach da rechts, dass ich so dagegen fliege und dann wieder zurück. Meine Distance geht hier nach oben. Und jetzt gehe ich hier gegen und fall zurück. Und ja, meine Distance geht dann wirklich zurück, wenn ich zurückfliege. Oh, das ist schade. Ich meine, der könnte ja wenigstens die Max-Distance sich merken, die man erreicht während so einem Jump. Naja, ich habe auf jeden Fall jetzt genügend Gems zusammen. Hier habe ich auch nochmal 30 Gems bekommen. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Dann können wir uns jetzt mal die Area 2 Trails anschauen. Und da habe ich jetzt so Ankommen. Wer will das denn? Gehen wir mal aufs Inventory. Das bringt mir plus 10, das bringt mir plus 12, dann werde ich natürlich den hier equippen. Ich meine, hä, warum sollte ich, warum sollte ich das hier denn equippen, wenn das schlechter ist? Gut, was gibt es denn noch? Also es gibt noch Coming Soon und Coming Soon. Ja, schön, dass die da irgendwas teasen, was kommen soll, aber keine Ahnung. Dann haben wir Codes, haben wir schon eingegeben. Settings gibt es auch schon. Dann gibt es ein Store und hier kann man Double Gems, Double Coin Gain. Dann gibt es noch Booster und solche Packs. Okay, ja, ganz nett an sich. Ich hoffe, aus dem Spiel wird noch was gemacht. Ich hoffe, die fixen alle Bugs, dann bin ich auch zufrieden. Einfach alle Bugs fixen, dass sich das besser spielen lässt, dann bin ich voll cool damit. So, jetzt habe ich aber auch schon genug für das letzte Upgrade und dann kann ich gucken, wie viel mich das Jetpack dann kostet. Und das neue Jetpack, das Budden Jetpack 3, kostet mich dann 1300. Die kriege ich zusammen. Das ist kein Problem. Gib mir eine Minute und ich habe es. Oh, und ich liebe es, die Gems da oben einzusammeln. Oh, das könnte ein Rekord werden. Na, es wird kein Rekord. Na gut. <lacht> Aber es bringt gar nichts, so weit zu fliegen, glaube ich. Ich glaube, es macht mehr Sinn, einfach nur so einen Jump schnell hinter sich zu bringen. Je länger man denn in die Länge zieht. Oder? Oh, da wäre ich fast hochgekommen. Das wäre cool. Ich kriege jetzt 167. Und wenn ich jetzt einfach nur diesen mache, hier durchlaufe, gar keinen Boost mache, hier knalle, damit schnell vorbei ist. Jetzt kriege ich 49. Na gut, okay. Es lohnt sich schon, weiterzukommen. Aber es lohnt sich nicht so sehr, wie ich es gerne hätte. Aber ich habe gar nichts eingesammelt währenddessen. Das ist ja nichts. Und trotzdem bin ich so weit gekommen. Komm, versuchen wir mal, das Ding da links zu erwischen. Nee, dafür bin ich noch zu schwach. Dafür brauche ich ein stärkeres Jetpack. Please, gib mir ein stärkeres Jetpack. Please. Oh, ich hab's geschafft. Nee, ich fall wieder zurück. Neuer Highscore. Okay. Ich überlege gerade, ob ich Jetpack-Jumpers einfach nachcode und besser mache. Aber an sich könntet ja auch ihr Jetpack-Jumpers nachcoden und besser machen. Oder Crafter könnte das machen. Crafter, wo bist du? Ich brauche dich, mein Schatz. Ich habe keine Lust, jetzt meine Zeit zu investieren, um so ein Spiel zu coden. Aber Crafter kann das machen. Oh, ah, knapp daneben ist auch vorbei. Tut mir leid, Conny. Aber du hast jetzt sowieso schon genug für deinen Jetpack. Warum bist du da nochmal reingegangen? Du dumm Kopf. Okay, dann holen wir uns das nächste Jetpack. Und dann sind wir gleich fertig mit Wooden Jetpacks. So, Wooden Jetpack fertig. Hm, das ist gar nicht mal so schlecht, das Jetpack. Ich komme hiermit auf jeden Fall viel weiter. Man hat aber nicht direkt das Gefühl, jetzt ob man viel weiterkommt. Leute, ich glaube, ich frage Crafter, ob er Lust hat, dieses Spiel hier in Besser zu coden. Weil ich hab Bock, dieses Spiel in Besser zu spielen. Und wenn ich niemanden finde, wenn niemand von euch mir in die Kommentare schreibt, doch, ich kenne eins, das viel besser ist, spiel das mal, dann müssen wir es halt selber machen. Wenn du was haben willst, dann mach's halt einfach selber. Nicht wahr? Oh, ich schaff's relativ weit. Ist das mein neuer Highscore? Ist das mein neuer Highscore? Nein, es ist nicht mein neuer Highscore. <lacht> da ist mein Highscore. Aber wie viel kostet das Upgrade? Ich wette 1500. Nur 1000? Yeah. Der nächste 1250, so schieb. Nice. Ah, oh, ich habe Bock, so ein Spiel besser zu bekommen. Please, gib mir das Spiel besser. Jetzt habe ich, hab ich aber den Highscore. Ich habe den Highscore geknackt. Und da vorne ist einfach jemand vor mir gelandet. Also, na gut. Und ich knack den Highscore nochmal. Ich knack ihn nochmal. Ich bin so ein Boss. New Highscore. Ja, der Boost, der bringt ja nicht so viel. Weil der eigentlich nicht wirklich... Man hat halt wenig Kontrolle, oder? Ich muss doch lernen, wie man das kontrolliert. Ich meine, wenn ich so mache... Ich glaube, es ist auch ziemlich egal, in welche Richtung meine Kamera schaut. Ich rufe jetzt einfach Crafter an. Es ist mir egal, ob er offline ist. Es ist mir sowas von egal. Der hat jetzt abzunehmen. Es ist mir egal, ob du nicht siehst, dass ich dich anrufe. Mist, ich habe die Rakete nicht erwischt. Und den Boost habe ich auch nicht erwischt. Wie schlecht kann man sein? Naja, holen wir uns das nächste Upgrade. Oh, ich habe einfach Bock. Es macht einfach Spaß. Gib mir dieses Spiel einfach nur in besser. Das ist eine gute Idee. Es ist... Nett umgesetzt. Das Ding da oben will ich auch als nächstes einsammeln. Oder ich will die... Ich versuche die Sachen hier links einzusammeln. Oh, hier ja, links war... Nein! Ich habe versagt. Crafter hat auch nicht angenommen. Leute, Crafter nimmt nicht an... Ich muss in dem Spiel sowieso jetzt noch sehr viel weiter farben. Oh, yeah. Ja, Mann, ich hab's erwischt. Ich kann gleich noch ein paar Trails öffnen. Und da hinten wäre die Pyramide. Und ich habe einen neuen Highscore. Das war ein guter Run. Wir versuchen jetzt, die hier zu öffnen. Ankommen jetzt plus 5. Macht das Sinn? Ankommen plus 10. Okay, der letzte Versuch. Und schon wieder ankommen plus 10. Das war blöd. Da habe ich jetzt alle meine Dings... Ausgegeben. Das bringt mir doch alles nicht. Ist der hier immer noch besser? Naja, schade. Guck mal, man hat nicht das Gefühl, man würde irgendwie. Man boostet sich halt so ein bisschen, aber es bringt nicht so viel. Please. Oh, Mist. Und ich falle wieder zurück. Na gut. Ich komme in dem Spiel nicht wirklich weiter. Ich werde jetzt noch das Upgrade kaufen. Ich will noch auf das nächste Jetpack kommen. So, das nächste Jetpack kostet mich dann 1500 und das bringt mir dann vier. Jumps. Die 1500 fahre ich jetzt auch noch zusammen. Oh Gott, das Upgrade, das, das bringt's. Aber auch nur so Initial. Die Jumps an sich, die haben nicht so viel Boost dahinter. Ich wünschte, die Jumps, die man bekommt, wären noch ein bisschen besser. Aber so ist ja nur das ja, Initial-Boost vom Anfang gut. Ich hätte gerne WUSCH und dann WUSCH. Aber nein, er macht nur... Pf hier so, wow. Naja. Aber ich habe meinen Highscore geknackt. Immerhin. Oh, da hinten kommt auch wieder eine coole Region. Ja! 75 Gems erreicht. Okay. Und wir versuchen jetzt noch einmal aus der Map rauszukommen. Das wäre, glaube ich, auch mein Ziel. Und wusch. Ah, ne. Hier ist eine unsichtbare Wand. Warum machen die da eine unsichtbare Wand Warum sind die so zu mir? Aber neue Highscore. Komme ich in die Region rein? Ich habe es in die Region geschafft. Ich bin in der Hölle. Ich kriege dafür nicht mal ein Achievement. Na gut. Dann waren die wohl nicht bereit, die Robux dafür auszugeben. meine die Upgrades... Ne. Hier. Nächstes Jetpack kaufen wir uns für 1.500. Jetzt haben wir dieses Jetpack. Das gucken wir uns auch noch einmal an. Das hat auf jeden Fall auch ein... Oh, ja. Das hat einen ziemlich guten Boost. Oh, damit kommt man wirklich weit. Guck mal, wie weit ich initiativ gekommen bin. Ohne, dass ich wirklich was dafür gemacht habe. Ich mach das nochmal. Ich gehe hier ohne einen Boost. Ohne Boost komme ich so weit. Und jetzt booste ich mich 1, zwei, drei, 4 mal, damit ich ein bisschen weiterkomme. Damit ich gleich wieder in die Region reinschaffe. Und... Oh, diesen Ring will ich noch. Ja. Aua. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh ah, yeah. das macht Spaß. Ich will gar nicht aufhören. Aber wir müssen dann nochmal weitermachen mit Nummer 2. Und zwar Pet Simulator Z. <lacht> Warte mal. Ich kann mein Pet picken. Das, das ist ja wie Pet Simulator X. Ich nehme natürlich die Cat. Anton, Anton pick den Hund. Was? Den Hund? Was soll das? Den Hund? Ich okay, pick, ich den, pick Hund. den Hund. Was ist das für eine Frage? Na, bei Pet Simulator war das doch immer die Cat. Nein, Pet Simulator ja, war immer der Pet Dog. Bei Pet Simulator 1 war es der Hund, ja. Nein, bei Pet Simulator 1 auch immer der Dog. Warte mal. Schau dir meine Augen an. Ja, ich kenne deine Augen schon. Du starrst mich an. Geh weg. Warte yeah. mal. Oh, wir haben ziemlich viel Cash. Wie siehst du das? Wir haben ziemlich viel Cash. Warte mal. Funktioniert aber keine, das jetzt keine, wie... keine Gingerbreads leider. Warte mal. nur Candy, Candy, ja? Das ist wie Pet Simulator. Das funktioniert jetzt wirklich wie das echte Pet Simulator, aber man hat Startgeld. Ja. <lacht> Alles klar, aber man ist so langsam. Okay. Ja. Okay, als allererstes gönne ich mir hier X. Ich auch, ich glaube auch das Golden Spotted Deck. Was ich mache kurz hier Auto Settings an. So. So ein Triple X, perfekt. Let's go. Wieso kann ich nicht draufklicken? Ich kann da auch nicht drauf kriegen. Auto ist da noch so, so, so, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Und ich habe ein paar Picks. Oh, wir, haben, Leute, wir haben 15 Pet. Okay, ich verstehe. Ich habe direkt sechs Pets gehasht. Okay. So, okay, ich habe jetzt ich hab jetzt sechs Pets hier. Warte, ich muss mal kurz die Soundeffekte leiser machen. Das ist mir ein bisschen zu viel. 3000 Robux für den, für den Pets, okay, Bruder. Oh, stimmt, ich habe ein paar Codes vorbereitet. Ich erinnere mich, Anton. Oh Ich habe ja, ein paar Codes. Codes vorbereitet. Voll vergessen, voll vergessen. Ja, warte, gib mir eine Sekunde. Ich habe die Codes. Also der erste Code, den du eingeben möchtest. Ehe, warte, ich sehe dir einfach alle Codes. Der erste Code ist free. Warte, ich, also, ich finde gerade die Codes ein eingeben ein Sachen nicht. Wo, wo war das nochmal? Victor, wo gibt man Codes ein? Äh, Im Shop, wie in Panzer X. <lacht> Aber war das nicht immer ganz unten? Ich finde unten nichts. Nein, du musst in der Mitte. In der Mitte? Ja, in den über den Gamecodes. Äh, Anton, schau hinter mir. Schau hinter okay, mir. Okay, ich mach. Oh, okay, okay, okay, okay, okay. Ich gebe den Codes ich hab ein. Ich habe mich mach... Huge Pegasus, Anton. Ich habe mich Huge Pegasus. So, als allererstes gebe ich den Code free ein. Und bekomme ja. einen Huge Gargoyle Dragon. Okay, dann gebe ich den Code... Free Slots ein und bekomme Normal Huge Festive Cat, Normal Huge Pumpkin Cat, Normal Huge Frost wyvern, Normal Huge Axolotl. Ich hab Nein? gar nichts bekommen. Ich hab gar nichts bekommen. Egal, ich gebe jetzt erstmal den Code Talking Ben ein und bekomme einen Normal Ben. Ben? ben? Ich will auch Ben! Ich will auch Dann Ben! Dann gebe ich natürlich noch den ich Code ben! Rumbling in Caps ein und ich bekomme einen Colossal Titan. Und jetzt natürlich noch der Code No Bank. Und ich bekomme gar nichts. Ich habe Ben, Anton. So, warte, Rumbling. So, ich bin jetzt auch noch mal kurz Rumbling. So, was habe ich bekommen? Ich habe einfach die Titan aus Attack äh, on Titan bekommen. Sehr stark. Und nochmal No Bank. Gebe ich auch noch mal kurz ein. So, da und perfekt. Ich habe auch keine Ahnung, was ich bekommen habe. Ich, vielleicht ist da bei der Bank irgendwas, ne? Aber ich habe jetzt äh, Ben, Anton. Ich habe Ben. Ja, also, ich habe auch ein paar Pets. Also, also <lacht> Alter. Was war das die Titan aus... Das ist gut, das ist ein huge Pet. Das gefällt mir. Aber, Victor, das Erste, was ich mache, ist... Ich gehe jetzt erstmal in die Settings und sage dann Pet Sending. Hey. Trading mache ich nur auf Friends. Pet-Sending mache ich auf Warte all? auf mich, warte auf mich. Nein, warte auf mich. Ich kann mir das große Gras-Eck leisten, ja. Ich gehe jetzt zur Upgrade-Maschine. Ich werde das Schnellste sein. Ich, spiel, ich, ich bin schneller durch. Upgrade-Maschine. Du. Oh Gott, der Kopf sieht oh von hinten Gott, nicht gut aus. Oh mein Gott, ich habe dich hops genommen. Ich habe dich hops genommen. Ich hab dich hops genommen. Ich habe dich hops genommen. Oh, hab genommen. Ich habe dich genommen. <lacht> nein. Warum bist hier... Oh. Ich geh mit alles. Ich geh mit, ich geh mit, alles. mit alles. Du kannst nichts dagegen tun. Aber die haben wirklich den Code von Pet Simulator X gerippt und dann modifiziert. Also nicht nur die Map, sondern den kompletten mhm. Code gerippt. Ja, Nein, nice. das ist einfach, alles genommen, einfach alles eins zu eins kopiert. Endlich ist ein spiel. Pet Simulator, das Spaß macht. <lacht> Perfection completed. Ich fahre hier jetzt durch. Ich spiele schneller durch als du. Hast du bling bling? Nein, habe ich nicht. Tja, ich hab bling bling. Bling bling. Ich hab bling bling. Warte auf mich. warte auf mich. Ha! Ich geh durch in die Tech-Area, hallo, bist du bist area vielleicht. Ich skippe für die Fantasy-Welt. Ich gehe direkt in die nee, Tech-Area. Also ich geh jetzt, ich, Nee, nee, nee, du kommst jetzt in die Fantasy-Area, Anton. Nein, ich, ich muss schneller durchspielen dir. als du. Es geht hier darum, wer schneller Nein, durchspielt. Nein, du kommst in die fantasy Nein, du kommst rüber in die Fantasy-Area jetzt. Komm jetzt rüber zu Cave. Du kommst jetzt rüber. Du kommst jetzt rüber. Komm hier rüber. Okay, okay. Komm hier rüber. Warte. Hey, warte, was? Glacier hier. Komm hier rüber. Ja okay. Komm rüber. Ich warte. Ja ich bin auch schon du? da. Das kann ich kann dich nicht sehen. Das kann ich kann dich nicht sehen. Ich bin auf dem Weg. Huge Dog. Huge Cat. Du Ehrenloser. Du Ehrenloser. Wollte ich nur mal gesagt haben. Du Ehrenose! Wo bist du? Ich bin in der Fantasy World. Oh. Ich hab okay, mich an dir vorbeigeschlichen. Haha. Ich hab sie gar nicht gesehen. Okay, aber ich bin die Fantasy Area Wir willst sogar geschossen. So, ich bin also, schon in Heaven komme, Island. Ich komme. Ich auch. <lacht> Ey, wir sind voll. Gut auch, in dem Spiel. In also, kann man enchanten? Man kann enchanten. Funktioniert das auch? Es funktioniert. Es funktioniert alles. Das ist einfach straight up der Code gerippt. Anton, also, versuch mal zu enchanten. Es funktioniert einfach. Das hätte Preston aus dem Spiel machen können. Aber nein, er hat es nicht gemacht. Ja. ja er hätte einfach gemacht, jedem alle Gamepässe schenken können. Aber nein. Ja. Er hätte aber einfach nein. jedem unendlich viel Geld geben können. Aber nein. Wieso macht er das nicht, Anton? Ich weiß es nicht, aber ich habe die Weltbad durchgespielt. Das einzige Problem wird wahrscheinlich also das Portal. Ich glaube, ist mein Pirinex. Es sei denn, das Portal wurde wirklich komplett freigefreit. Warte. Ich kaufe mir gerade äh, ins Eck. Okay. Warte, hab ich grad, hab ich grad, bin ich gerade gelevelt, weil ich Eggs geöffnet habe? Das wusste ich gar nicht. Man kriegt XP, weil man Eggs öffnet? Das Lol. wusste ich auch nicht. Mal was Neues gelernt. Das probieren wir mal aus. Oh ja. Oh Gott, hey, man XP levelt richtig auf. Oh mein ja, Gott. Ja, eben. Oh mein Gott. Ja, eben. Was? Es ist echt insane. Wie fährt man auf Levels? Gut, Leute. Äh, es wird der Zeit, Anton in die Tech-Area zu gehen. Ich Wir ja genug uns genug angeschaut. Ich bin schon längst, Wieso der Tech funktioniert Area. das eigentlich. Hör echt, ich warte auf dich doch hier auf der Tech-Area. Ich werde dich, ich länger, Tech Area. Ich werd dich so fertig machen. Ich bin schon länger als du in der Tech-Area. Ich werde dich so fettig machen. Ich werde dich so fettig machen. So, ich bin jetzt in der Tech-Area. Du wirst dir wünschen, ich hatte, niemals ich gestorben zu sein. Versuch mich zu finden. Versuch mich zu finden, Anton. Wir spielen jetzt Heiden Sieg. Nee, wir spielen jetzt nicht Heiden Sieg. Wir spielen, wer das Spiel als erstes durchspielt. Nein, wir spielen Heiden Sieg, Anton. Ich warte auf dich, dass du mich findest. Nein, please. Doch, doch. Ich warte darauf, dass du mich findest. Anton, mal kommst du? Na gut, ich komm. Warte, Tech World, wo bist du? Tja, ich versteck mich für dich. Du wirst mich niemals finden. <lacht> Kannst du mir grob sagen, Oh mein Gott, Weise ich Good, wie er Yes gesagt hat. Yes Yes Kannst also du mir ungefähr das sagen, in welchem finden, Bereich hatte. der Tech World? Äh, ungefähr oder äh, genau welchem Bereich? Am besten genau Dark Tech Area Okay Hey, man kann hier nicht rein Nein, die Maschine ich bin ist nicht mehr in der Dark worden. Tech Area. Ich bin nicht mehr in der Dark Tech Area Also ich bin jetzt in der Shop-Region Ich hab dich getrollt. Nein Also ich bin bei der Shop-Region und du? Ich bin in der, ich bin in der Dings-Area, in der, der Shop-Area ich versuch, dir nachzukommen, aber wie soll ich das jemals schaffen? Jetzt bin ich in der... In der was, wie heißt der hier? Ich bin in der Tech City, Anton. Tech City. Äh, versuch, mich zu finden. Also ich mache gerade hier... ich, be, bist Du bist out of map. Ja, natürlich. Okay. <lacht> ich versuch mein Bestes. Ich sehe dich da unten. <lacht> was heißt hier da unten? Da unten? Ja, Nur aber schau ich mich klein unten, bin. wo ich oben bin. <lacht> ja, bist du. Aber schau mich da an, wo ich bin. Digga, Ben, hör auf. Es reicht. Er sagt gerade so... Nee, nee, nee. Anton. Ich sehe was du da machst. So tust du gar nichts. Tja, Anton, ich mache jetzt Heiden Sieg. Machst du gar nicht? Hör hey, auf mit Heiden Sieg. Heiden Sieg Tja, Anton, Ist ich, bin versteckt. ich bin versteckt, Anton. Ich bin jetzt in der äh, Steampunk-Area. Wie? <lacht> Versuch, mich zu finden, hä, Anton. Bist du auf der Seite der Map-Out-of-Map, Map, wo ich bin, oder auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Oh Gott. Okay, das reicht doch, wenn ich dich sehe, oder? Ja, es reicht, wenn du mich siehst. Ich sehe dich aber nicht. Ich glaube, es hm. ist ziemlich einfach, mich zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob du. Also, es ist ziemlich einfach, mich zu finden. Ich, ich schaffe schon zu dir, keine Sorge. Ich brauche nur ein bisschen. Ich bin nicht so erfahren, wie du in dem Bereich dorthin zu gehen. Auf oh, oh, oh, oh. Ich habe versagt, Victor. Ich meine, du kannst. Du kannst einfach zur Steeper Area schauen eigentlich. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, dann sollst du eigentlich meine Pets sehen. Deine Pets sehe ich von Anfang an nicht. Wie gesagt, das oh, war verbuggt, okay. dass ich die nicht sehe. Die werden nicht repliziert. Okay, dann nehmen es Hart-Moment. Tja, dann hören wir wohl auf, Anton, ne? Ich bin jetzt in der Dark Tech Area. Sieh mich. Was bist Zombie du Dark Tech? Haben? Ich bin gerade Steep Okay. Ich nehme jetzt meine Gifts hier mit. Bam, bam. Haben die irgendwas gebracht bei dir? Haben die ja. bei dir immer funktioniert? Wo bist du denn? Ja, wir spielen halt. Da, bist du, ich sehe dich, Wurm. Ich sehe dich, ich sehe dich, Wurm. Ich sehe dich da vorne. Nenn mich nicht Wurm. Doch, Wurm, ich sehe dich da vorne. Ja, wo ich ja komme, nennt man dich Wurm. Ja, ich will <lacht> <lacht> Victor hat Beim stehen. stehen, wo bist du hin? Habe ich gerade eben noch gesehen. Ich muss ja erstmal meine Boosts reinhauen. Gehen, Damit ja, ich das, das Spiel Spiel schneller durchspielen bitte. kann als du, Brauche ich die Boosts. Genau. Brauch die Boosts. Was? Ich musste Quests machen? Schlechtes Spiel. Ja. <lacht> Deswegen. Schlechtes Spiel. Hast du schon Und Spiele erlebt, wo du die Quests nicht machen musstest? Ja, das erste Patch war Alter was ich gespielt habe. Das, was fett gelaggt hat. Wo bist du hin? Ich bin ex öffnen. Ich suche dich. Aber ich weiß nicht, wie ich Auto-Hedge ausmache. Hey, mein Sohn, wo bist du hin? Wo bist du? Wo bist du hier hin? Hallo? Du bist hier, ich hab's gewusst. Ja, ich versuch gerade irgendwie Auto-Hedge auszubekommen. Ich kann ich kenn die mich Ex nicht öffnen, Anton. Ich kenn mich mit Auto-Hedge nicht aus. Wie geht das? Jetzt kann ich öffnen. Gar nicht, gibt's nicht. Aber, aber. Okay. Oh mein Gott, Anton, ich muss Ex-Gibbern machen. Das Spiel ist so viel verbuggter. Ich öffne einfach Eier, während ich Eier ja. öffne. Was ist hier los? <lacht> Was ist hier los? Anton, es gibt kein ex, -Gib. es gibt kein ex <lacht> Anton. Victor, doch, es gibt Eggskip, Guck dir das an. Oh mein Gott, oh, ich bin pleite. Ich bin pleite. <lacht> <lacht> Bei mir funktioniert Eggskip aber nicht. Tja, ja. hast du wohl nicht die richtigen Hacks an? Ja, hab ich nicht die richtigen Hex. Weißt du was? Komm, ich geh zur normalen Area, Anton, okay? Ich gehe zur Shop-Region, okay? Denn Anton, es gibt hier noch ein Portal zur äh, Halloween-Event-Area, da geh ich jetzt hin. Nein! Dich. Doch, da geh ich jetzt hin ohne dich. Und ich so, geh, geh dahin dann hin erst, ohne Mann, dich. Die Free Gift hier. Oh, oh mein Gott, Eerie-Egg, Anton! Oh mein Gott, schau dir das an! Warte, schau dir das an, Anton! Schau dir das an, das e Egg. Das E-React Oh mein Gott, Anton Oh mein Gott Warum oh heißt Gott, eigentlich Rob? Da heißt er Rob Bei mir, nee, bei der mir ist er Rob. Daisy Ich dachte, er heißt Ben Ich auch eigentlich Gut, ich werde jetzt extra hin, Anton Was wirst du machen? Hm? Was wirst du machen? Ähm, ich gehe jetzt auch dahin, wo du bist Ich glaube, ich mache Auto-Hedge aus Ich glaube, deswegen liegt das Ich glaube, daran meine ich liegt das Ich weiß nicht, wie man Auto-Hedge aus- oder anmacht <lacht> Okay, jetzt weiß ich, was du meinst, Anton Ich kann extra wenn das nicht extra mit Auto-Hedge Ja äh, Ohne Auto-Hedge, meine ich das meine ich gerade. Okay. Oh, ich hab Wollshit. Oh mein Gott, die Halloween-Event-Map oh oh ist zurück. Gott, Leute, die Halloween-Event-Map <lacht> ist zurück. Jetzt können wir endlich back in time. Halloween. Yeah. Ja, Mann, Leute. Ich könnte eure Candy-Upgrades wieder abholen. Ja, jetzt erstmal ja, hier wieder ein paar äh, mythical Pets. Wow. Das war gut. Schaut mal auf den Schaden. Der ist doch voll hoch, oder nicht? Für diesen Pets? 3,3b ist das nicht viel? Für den Werwolf ist das viel, oder nicht? Ähm. Um, nee, ich glaube das ist normal, oder? Ich weiß, nicht, ich glaube das ist viel. Uh, hat Ben gerade gesagt. Äh. Uh. Ich kann ja den Pads auch nicht mehr sehen, die sind aber weg Tja, Anton, du kannst doch die Pet-Collection sammeln, wenn du lustig bist ho, ho, ho. Es gibt einen Huge-Score-Bunny, was ist bitte jetzt ein Huge-Score-Bunny? Es gibt eine super-huge... Warte, es gibt... Warte, warte, Anton, Anton, Anton, wir gehen zur normalen Welt Wir warte? gehen zur normalen Welt Ich glaube, es gibt das Pocket. Ich glaube, es gibt das Pocket in diesem Spiel Warte Warte, ich probier's aus, ich probier's aus Knock, comma, knock, funktioniert das? Nee, Knock, Knock. Ah. Warte, Knock, Knock. Und. Knock, Knock geht nicht. Schade. Hm. Wie, wie, wie kriegt man dann das super Pocket? Ich weiß es nicht, Mann. Vielleicht muss man, nicht. damit man Knock, Knock machen kann, erst irgendwas anderes freigeschaltet haben, wie den trading Plus. Eigentlich musst du nur. Ah. Äh, uh, uh, vielleicht brauchst du ja die, die, die fertigste region oder sowas. Das kann ja auch sein. Egal, ich, man kann nicht in den trading Plus in diesem Schlecht. Also in dem anderen Pet Simulator Z, was ich gespielt habe, kommt man in die Chain Plaza. Das ist <lacht> das Problem von Pet -Syster. Simulator Z. Es wird ständig runtergenommen, dann wird es neu hochgeladen, immer mal wieder mit neuen Features. Deswegen gibt es auch immer wieder Abwechslung, weshalb es hier auf der Liste ist. Aber wir machen dann mal weiter und zwar mit meinem Lieblings-Pet Simulator Ersatz. Collect All Pets. Ich bin gerade neu in das Spiel reingekommen, habe eben ein Pet Hatchen dürfen. Das ist der Brown Bunny. Ich gehe mal davon aus, dass es so eins von wahrscheinlich drei Standard Pets. Die wertlos sind, weil es sieht ja schon mal sehr nach Pet Simulator X aus. nur dachte, dass die Pets endlich mal schön gemodelt sind. Und die Umgebung auch. Na, die Umgebung sieht aus wie so ein typischer Simulator. Aber ich finde es an sich auch ein bisschen ansprechend als Pet Simulator X. Und oh, man kann doch hier auf den Lok sitzen. Ich will wieder sitzen. Ach ja, wie schön. So genießt man's Leben. Ich finde es wirklich schön, dass der Bunny hier richtig modelliert ist, dass er sich so schön animiert. Das gab's ja auch in Adopt Me bei den Pets. So, wir gucken erst mal Brown Bunny steht kommen. Da steht gar nicht, dass der irgendeine Stärke hat. gibt's irgendwelche Infos? Ich kann hier fusen Fünf Pets, um einen zu füßen scheinbar. Aber hier steht wirklich nicht, wie stark das ist. Okay, wir schauen einfach mal, was man hier machen kann. Da hinten gibt's Ready to Claim. Dann claim ich erstmal ein Ankommen Egg. Und ziehe... Na, Eichhörnchen! Oh mein Gott, das sieht voll gut aus. Das finde ich voll schön, das Eichhörnchen. Das, das will ich ausrüsten. Chipmunk. Na gut, dann eben ein Chipmunk. Also hier sehen wir die besten Spieler mit 4800 Pets. Oder... Pets-Score, wer weiß. Pets-Discover. Es gibt zwei... Es gibt 240 Pets aktuell davon. Das hier sieht aus, als wird das... Als wäre das hier eine Höhle, in die man irgendwann mal reingehen könnte. Aber ist es aktuell zumindest nicht. So. Thanks for 10 Likes. Bla bla bla. Zweimal Gold Weekend starts on Friday. Ihr wisst natürlich, das Video hier ist vorproduziert. Ach, hier kann man wahrscheinlich wirklich rein. Aber das muss man alles noch freischalten. Okay. Most quest completed und top earners. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hier hin und kann ich die Dinge anklicken? Die M Meadow. Warte mal, farmen meine Pets automatisch? Meine Pets farmen automatisch für mich, wenn ich einfach hier drin bin, oder wie? You completed a quest. Claim your reward. Und mein Reward ist. Boah, ha, der sieht geil aus. Boah, das Spiel ist richtig hübsch. Ich bin begeistert. Vor allem bin ich begeistert, dass meine Pets automatisch farben. Das finde ich schön. Ich meine, es sind immer noch Pets, die ihren Kopf gegen irgendwelche Kristalle diesmal schlagen, um sie zu farmen. Aber ich äh, an, an sich finde ich, das hier ist ein viel schönerer Ansatz. Das hätte aus Pet Simulator werden können. Nach Pet Simulator 1 hätte das hier draus werden können. Das hier geht nämlich viel mehr in Richtung Pet Simulator. Pet Simulator X geht ja mehr in Richtung, ja, wir haben weiterhin irgendwelche Blöcke, die irgendwelche Coins einsammeln, weil es ein Pet X gut lief. Aber jetzt mit hübschen Effekten. Das hier sind schön gemodelte Pets. Die animieren, die sind smart, die laufen irgendwo hin, um neu zu farmen. Ich klicke mal hier oben hin, um mein nächstes Egg zu ziehen. Und ein Pink Ray... Oh, die sehen alle so geil aus. Als ob die alle so gut aussehen. Okay, ich habe nur vier Pet Slots. Ich hätte gerne mehr Pet Slots, aber wir gucken einfach mal. Oh, das finde ich voll schön, das Spiel. Oh, hier ist, hier ist ein Fan von Roblox Paul. Hallo Paulino, er trägt gerade den Roblox Paul Merch. Hallo Bro. Warte. Hallo Paulino. So, Leute, falls ihr Roblox Paul noch nicht kennt, schaut einfach immer bei ihm vorbei. Sein Kanal ist jetzt hoffentlich hier oben rechts verlinkt. Ansonsten sucht ihr einfach nach Roblox Paul. Der macht auch richtig tolle Roblox-Videos, hat gerade erst angefangen. Und falls ihr nicht genug von Roblox-Videos kriegt, kriegt ihr da mehr. Und ojojo, oh, oh, oh, sind das da oben die Pads, die man farben könnte? Können sich die Pets weiterentwickeln? Ich habe keine Ahnung. Es gibt noch so viel zu entdecken, das finde ich gerade so cool, dass ich so ein ganzes Spiel für mich zum entdecken habe. Ich habe das einfach auf der Startseite gesehen und dachte mir, ja, könnte ich ja mal machen. Und ich bin gerade überwältigt, weil das Spiel sieht so viel schöner aus als das, was ich bisher kannte. Ich gehe mal hier oben wieder auf Öffnen, <lacht> ihr erwartet wahrscheinlich schon. Ah, ich habe ein Schnabeltier. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, was ist gut? Ich nehme mal den Bunny weg und dafür ein Platypus rein. Ich weiß halt nicht, welche Pets schneller farmen. Das Finde ich das mal irgendwie heraus. Ich mache jetzt erstmal diese ganzen Quests. Ich sammle jetzt erstmal alles ein. Golden Dog, das finde ich ein bisschen langweilig. Das kennt man ja schon standardmäßig. Sieht natürlich auch cool aus. Okay, jetzt Collect Drops. Dann collecte ich mal ein paar Drops. Das ist schön. Ich glaube, ich mache sogar die Soundeffekte ein bisschen lauter. Ich habe das Spiel zu harsch eingeschätzt. Weil Pet Simulator X ist ja so unglaublich laut, deswegen habe ich es vorsichtshalber leise eingestellt. Aber das Spiel hier ist nicht zu laut. Das ist ganz schön, das hat auch Musik. Und Digga, was ist das denn für ein Pet? Alles klar. Jetzt hier mal noch ein Esel und mein Wecker klingelt. Ich muss gleich arbeiten, aber die 10 Minuten ziehe ich noch durch. Hey Siri, stell mir einen Wecker in 10 Minuten. Bis dahin will ich das hier noch spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so viel Laune macht. Only fuse extra pets that you can't equip. Okay, danke für den Tipp. Was passiert eigentlich, wenn ich da hochgehe? Oder kann ich da nicht hochgehen? Lass mich hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Ich komme hin. Oh, doch, doch. Ja. Ha! Man kann das wirklich machen. Yeah, ein Sheep. Und jetzt nochmal das hier öffnen. Und ein Porcupine. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch ist. Geh nochmal hoch. Ich will das... Eck da oben, das wäre so cool, wenn ich dieses Eck kriegen würde. Bitte. Aber krass, man kann einfach die Ecks einsammeln, die hier liegen. Common App kostet mich auch 7500. Oder geht es hier drin wirklich nur darum... Warte mal, hier unten. 137 pro Sekunde, 122 pro Sekunde. Ich habe keine Ahnung. Ist das ein Durchschnittswert? Ich habe keine Ahnung. Oh, ein ganzes Spiel, das ich entdecken kann. Aber leider muss ich in ein paar Minuten arbeiten. Oh. Ich wünschte, ich könnte das länger aufnehmen. Aber ich sammle jetzt alles auf. Ich öffne wieder ein Eck. Und ich kriege jetzt einen gepunkteten Pilz. Oder wie wir sagen in Deutschland, einen Fliegenpilz. So, das hier noch öffnen. Und noch ein Fliegenpilz. You can fuse pets to higher rarity. Alles klar, das mache ich gleich. Ich will nur hier einmal einsammeln. So, ich gehe mal rauf und fuse jetzt. Und ich fuse den Dog, den Bunny, das Sheep, den und den Shrew. Und ich fuse... Mein erstes Ankommen-Pad, ein Tempered Hatchling. Und das sieht jetzt wieder aus wie so ein klassisches Pad. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, ähm, das Schnabeltier muss gehen. Und dafür kommt der jetzt rein und fängt dann an für mich zu farmen. Klick hier vor, to receive your pet score. Okay, cool. Ich gehe jetzt wieder hier oben rauf, sammle weiter ein. Oh, es geht so viel Fortschritt. Ein Kamel! Oh, die sehen alle so schön aus. Okay, wenn ich hier raufgehe, sehe ich, ich habe elf Pets mit. Wenn ich return... Ach, dann geht's einfach nur zurück. Verstehe. Oh, es gibt noch einige Pets zu entdecken. 250, 260 stand da hinten, oder? 240. Okay, 240 Pets gibt's aktuell. Das ist eigentlich auch mehr als genug für so ein Spiel. Ich meine, das erste Pokémon-Spiel hatte auch keine 240 Pets. Beziehungsweise 240 Pokémon. So, ich öffne wieder das nächste Eck und... ein G spotted Dog. Gut, jetzt es, geht's darum, einfach Pets zu farmen. Die dann zu fusen, um seltenere Pets zu bekommen. Destroy Crystals. Ja, darauf muss ich dann warten. Aber ich sammle die Sachen ein. Oh, es ist so schön. Es macht Spaß. Und ich bin so beschäftigt die ganze Zeit. Die Frage ist, bleibt. Hält das an mit der Beschäftigung über. Augenblick. Wie soll ich denn da hochkommen, um das Eck zu bekommen? Ich will das Eck aber bekommen. Okay, ich muss sehen. Gibt einen Shop? Enter Code. Ein Augenblick. So, ich gebe oben erstmal den Code ein. First Code ever. Und kriege, checking Code, einen Goldboost. Okay. So, jetzt kriege ich nochmal 2000 Gold. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Ich könnte vielleicht die nächste... Re nee, ich kann gar nicht in die nächste Region. Ich muss erstmal neue Pets collecten. Das finde ich auch schön, dass man Pets äh, collecten muss, um weiterzukommen. Ich will aber weiter einsammeln. Ah ja, komm, ich kann ja das nächste Eck öffnen. Vielleicht kriege ich dann ein neues Pet. Ein Koala! Ein Koala hatte ich noch nicht. Schön! Ey, ja, die Pets, Es macht mir einfach nur Spaß. Einfach nur, weil, weil die Pet-Modelle so schön aussehen. Weil die Pets haben ihre Animationen. Dieses Schaf... Es hat halt... Dieses Schaf hat halt eine Persönlichkeit. Vor allem... Guck mal, wie wie das so wobbelt, wenn es angreift. Ich find's so schön. Die machen richtig... Hier, guck mal, die machen Use von Skin Mesh. Das ist... Äh, da hat jemand Arbeit reingesteckt in dieses Spiel. Das gefällt mir. Ich gehe mal auf die Pads und sehe, ich habe... ich kann wieder fusen. Dann fuse ich auch mal wieder. Und... Ein Happy Iguana. Okay, den rüste ich dann natürlich aus. Dafür muss... Ah, äh, ich mag all diese Pads. Dann muss mein Chipmunk gehen für den Happy Iguana. So, so. Aber gibt es hier irgendwo einen Shop... Da vorne am Anfang vielleicht. Weil ich will gucken, ich will, ich will gucken, ob ich irgendwie Sprungkraft irgendwie kriegen kann, damit ich da hoch kann und dieses Echo holen kann. Oder muss ich außen irgendwie eine Obby schaffen? Ich habe keine Ahnung. Ich will es da hoch schaffen. So. Vielleicht hier. Okay, was gibt's hier? Gibt's wieder Available? Neue Eggs halt. Da gibt es ein Leaderboard. Total Pet Score. Mein Petscore ist momentan 14. Und ich brauche einen 15er Pet Score für die nächste Region. Das krieg ich doch easy hin. Jetzt einfach noch ein paar Crystals destroyen. Das passiert ja von alleine. Und hier plus einen Damage. Ach, ich kann mir plus einen Damage kaufen für 1000. Jetzt 1500. Ja, kauf, kauf, kauf, kauf, kauf, kauf, kauf, kauf, Okay, weiter kaufen kann ich nicht. Es gibt hier auf jeden Fall Current Reward. Reward, okay. So, ich hole erstmal das nächste Eck und... ein White Rabbit. Damit habe ich die nächste Region freigeschaltet. Und dann gehe ich auch in die nächste Region rein. Use this button to make your pets stay in the current area. Und dann sage ich, pets, kommt in den Forest. Und sie stürmen rein in den Forest. So, also ich sammle hier aber jetzt noch mal alle Coins ein, weil das will man ja nicht verschwinden. Okay, higher Rarity Pets deal more damage. Also es ist egal, welches Pet du in welcher Rarity hast. Sondern sie machen mehr Damage, wenn sie eine höhere Rarity haben. Das finde ich auch ein schönes System. ist man nicht so überfordert mit ganz vielen äh, Werten, dann machen die Rarities auch Sinn. Weil Pet Pet Simulator ist es ja so, du kannst ein Mythical-Pet haben und das ist... Das ist strachsinnig, das braucht keiner. Okay, ich will immer noch wissen, wie ich da hochkomme. Wie komme ich da hoch? Ich weiß es nicht. Aber es gibt hier so viele Coins zum Aufsammeln. Ich brauche auf jeden Fall einen Shop. Warte, das da vorne sieht doch aus wie ein Shop, oder? Gucken wir hier mal rein. Oh, hier ist ein Ei. Öffnen wir das Ei und... Brown Horse. So, plus ein pet Equip. Für nur 25.000, das gönne ich mir. Das gönne ich mir sowas von. Einmal hier einsammeln, bab. So, jetzt haben wir die 25.000. Pet-Equipz-Slot bei... Und ich equippe den Chipmunk wieder. So, alles einsammeln. So genießt man's leben, Leute. Also genießt man's wirklich. Oh, ich finde das so schön. Aber ich kann mir vorstellen, warum das Spiel vielleicht nicht so viel Anklang finden wird wie Pets im um lauter X. Und zwar, es scheint nicht den, es scheint nicht so zu sein, dass es so ultra, ultra mega seltene Pets gibt. Und es gibt kein Trading. Die Sache ist, mit Trading macht man sich so ein Spiel theoretisch kaputt, weil dann gibt es ja kein Progress. Dann kann jeder mit einem Trade einfach zum besten Spieler der Welt werden. Und So ist es ja ein Pet Simulator X. Aber ohne Trading ähm, gibt es auch ein wenig, was die Leute in dem Spiel richtig fesselt. Ja, ich komme hier nicht hoch und ich komme da auch nicht hoch. Dankeschön. Ich brauche noch eine zweite Person, die mir hochhilft irgendwie. Komm mal. komm, spring du hoch. Nimm mich und dann gönnst du dir das Ei. Aber wir müssen irgendwie da hochkommen. Da kommen wir leider nicht hoch zu dem guten Ei. Naja, schade. Irgendwann finden wir noch einen Weg. Vielleicht brauchen wir einfach genug Freunde. Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Soll ich das Spiel hier vielleicht mal mit euch im Livestream spielen? Dann können wir versuchen, an diese Stellen da oben hochzugehen. Was wir dann auch in mehreren Livestreams probiert haben, aber es funktioniert leider nicht, ganz nach oben zu kommen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Spiel in meiner Liste. Und das ist der Big Brain Simulator. Die Aufnahme ist jetzt schon uralt. Aber viel Spaß damit. Wir haben sehr kleine Köpfe, weil wir noch keine Big Brains haben. Hm, wir sind noch nicht Big Brain. Aber siehst du den hier? Siehst du den? Oh Boah, ja. Er hat ein Big Brain. Warte, was ist das? Oh für... mein Gott, was ist mit deinem Kopf passiert? <lacht> sein, was ist mit seinem Kopf passiert? Stimmt, guck, du musst klicken. Guck mal, wie big das Brain wird. Ich muss so lesen? Ja, big du Brain musst so klicken. Bigger? Linksklick. Okay. Mein Kopf wird größer. Oh, warte, was? <lacht> ah, das ist wie dieser Mining-Simulator. Das ist wie jeder andere Simulator auch. <lacht> ich habe nur Mining-Simulator. Gespielt. Aber diesmal ist das er mit ist Big Brains. Binding Simulator, aber mit Big Brains oder Digga, wie Saber was? Simulator oder wie Bubblegum Simulator. <lacht> können wir mit unseren Big Brains irgendwas machen? <lacht> wir können Upgrades kaufen und uns biggere Bücher kaufen. Okay, dann hole ich mir ein Upgrade. Ich hole mir jetzt ein Buch, mit dem ich 5 IQ-Punkte, äh, bekomme. Das wird episch. Okay, wo, wo kann ich meinen Rucksack upgraden? Da. Ich hole mir jetzt noch einen besseren Rucksack. So, jetzt habe ich, ah, nee. Jetzt habe ich 50 IQ-Punkte maximal. Das ist man hat nur maximal 25 <lacht> IQ-Punkte am Anfang. Okay. Ich würde sagen, das ist ein bisschen problematisch, oder? Was, problematisch? Gibt Dass 10? man nur 50 IQ-Punkte hat am Anfang. Nein. Wo sind die Pommes eigentlich hin? Wo sind die Pommes? Ich bin so ein Big Brain. Wo bist du überhaupt? Ich bin neben dir. Du siehst aber <lacht> nicht so aus, wie ich dich in Erinnerung habe. Warum hast du dich so hübsch gemacht für mich? Ich habe eine Mütze jetzt. Ich musste hübsch werden. Warte, <lacht> ist das, das. Das ist die, die wieder. Für mütze ja, das ist die chinesische Mütze. Aber Ehren, das, da sind wieder die Pommes. Siehst du die Pommes da? Ja. <lacht> die, haben, die Pommes hat so einen Big Brain. Ich habe 0 IQ und 490 Dollar. Also wie im echten Leben. Dann hast du mehr als ich. Wie viel Maximal-IQ hast du? 100. Oh, du bist viel weiter als ich. Ich okay. habe das grüne Buch schon. Digga, du bist viel weiter, warum? Ich weiß, ich hab einfach nur linkskick, rechtskick gedrückt. Die ganze Zeit. So äh, rechtskick dort, wo ungefähr dieser Cell-Button dieser ist, wenn man zu viele IQ-Punkte hat. Ja. Und dann einfach nur die ganze Zeit linkskick drücken. Das ist was <lacht> ich die ganze Zeit gemacht habe. So bin ich reich geworden. Das mache ich jetzt auch. Schlau. Ey, der der als erstes 1000 IQ hat, hat gewonnen, okay? Okay, okay, okay. Ich hätte gewinnen, ich hätte sowas von gewonnen. Du wirst sowas von gewinnen, wie soll ich das nochmal aufholen? <lacht> Ich will sowas von gewinnen. Ich habe schon 690 Dollar. Der Typ hat einen Bart. Anton, Anton. Ja? Komm, komm hier hinten. Links, links. Warte, wo, wo, wo, wo? Wo ist links? Das ist. Ist das ein Bart oder. Nee, das war das Buch. Links, wo bist du da? Hier ist links. Du hast du einen Ich dachte, der Typ hat einen Bart. Aha. Aber der hatte keinen Bart, Anton. Ja. Guck, ich habe schon die vier, Nico, hä? Aber ich bin so schlau. Wo bist du? Hier, hier, hier, hier. Ah, ja, ich Boah, bin vier. Boah, was Muskel. ein Chat, Alter. Oh, oh, du, der allem... hat trainiert. Ehrlich. Vor allem, er hat noch so Bro. Gelbe, eine gelbe Hose, eine gelbe, gelbe Handschuh. Oh, scheiße, fuck. Ich komme über ein besseres Buch, Alter. Mein Buch, das macht mich nicht so schlau. Scheiße, er kennt meine Tricks. <lacht> ich glaub, hast du hast das gleiche Buch wie ich oder am besten? Ich hab das, ist das Gelbe. Ja, gut, ich hab auch das Gelbe. Aber jetzt habe ich das. Ich habe nicht das Lila, ich muss 19 Robux dafür bezahlen. Mhm. Wie viel kostet das Lila noch? 2,5k. Okay, dann kann ich es mir jetzt gönnen. Wow, wow, wow. Hast du schon 1000 äh, Platz? Es kostet doch nicht 2,5. Das ist eine Verarschung. Hä? Oh, oh, you need doch, ich more gekauft, Coins. Das hat aufgerundet. Ich, ich habe für 2,5k gekauft. Oh, oh, das ist doch Nein, das ist die haben das aufgerundet, ist, das ist die Scheißanzeige. Anzeige krass, das ist groß, Digga, das ist groß Oh mein Gott, ich werde gewinnen Nein, nein, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen Hör auf zu gewinnen, hör auf zu gewinnen Ey, zu Wir schlafen. machen ich einen Deal, gewinnen. wir machen einen Deal, okay Du gewinnst okay. nicht und ich gewinn dafür, okay Nein, ich werde gewinnen. Du wirst meine nicht gewinnen. IQ, meine IQ-Punkte, die steigen so schnell. Ich, ich weiß. bin so schlau. Ich das Buch macht mich so schlau. Ich bin der klügste Mann, Mann der Erde. Ich bin der klügste Mann der Erde. Oh. Bam, 1,1000 IQ. Hä? Was? Jetzt schon? Ja. Ja. Ich habe erst 400. Ich bin so schlau. 1,6000 IQ. Wie willst du das schl äh, schlagen? Hä? Du hast gewonnen. Wie willst du dagegen ankommen? Siehst du, mein, <lacht> Siehst du meinen Schädel? So schlau bin ich. Siehst du meinen Schädel? Ich sehe deinen Schädel. Ich bin so schlau. Warte, ähm, warte, warte. Ich hoffe, das, das, so das ist nicht so gesund, was gerade mit deinem Kopf Ich hoffe, das ist nicht so gesund. 1000 EQ. Ey, ich hab trotzdem gewonnen, ja? Ja, du hast gewonnen. Komm, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt durch die Dimension, okay? Wir gehen jetzt hier durch. Warte, wo? Dein ich Gehirn weiß nicht, ist voll, warte. Wo bist ich komm, du? Ich kommt man nicht. Dein Gehirn ist voll. <lacht> Hier kommt man nirgendwo <lacht> hin. Uh, Recommended IQ 10.000. Hm, wollen wir noch bis zu 10.000 machen? Wer als erstes 10.000 hat? Ja, da steht, da steht, ähm, Recommended IQ 10.000. Und dann ist doch so ein Gehirn. Okay. Die ge Was gibt mir eine Pommes ab eigentlich? Die ganze Zeit, der, die Pommes haben so fett, so einen äh, krassen großen Kopf die ganze Zeit. <lacht> Feature product. Make a drain with the coins for the whole server. Für 120 Robux. Ich hab gehört, du kannst Anton. Oh, lol. Yeah. Anton, Anton, Anton. Ja? Yeah. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin am Verkaufen. Hier, siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Komm zu mir, komm zu mir. Du Small Brain. Puh. Oha. Hat er eine Quest? Oder nicht? Das ist ein Kopf. Nur, Big der ist einfach nur ein Baby Brain. So ein Idiot. Der kann nicht mm -hmm. mal sprechen, er sagt Fragezeichen. <lacht> ah, wir sind diese Big Brains hier, wir sind die Grabaros. Oha, Schatz? guck dir mal dieses Big Brain an. Oh mein Gott. <lacht> Se, seine Brille wird auch größer, desto schlauer er wird. <lacht> <lacht> Wusstest du nicht, dass das im Echt auch so ist? Nein! Ich wusste es. Das bist äh, der wahrhaftige Big Brain von uns beiden. Ich will jetzt die 10.000 IQ voll machen. Oh, Doch du willst okay, okay. Nicht? Ich werde gewinnen, hä? <lacht> Ich werde gewinnen. Wie viel IQ hast du denn gerade? Yeah, ich habe gerade äh, 500 IQ, aber ich habe äh, 9.300 K. Warte, Was? Ich habe 3,2000. Tja. Und ich habe jetzt das Orange Buch. Du wirst mich nie wieder aufhalten. Oh nein, oh nein. Wie viel kostet das? Wie hat es gekostet? 10 K. Oh nein, ich habe gerade 10 K für IQ Platz ausgegeben. Das nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Aha. Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. <lacht> ich werde dich vernichten. Mein Brain ist stärker, stärker als deins. Hast du gerade gesehen, was ich gemacht habe? <lacht> ich habe zwei Wörter nachhinein gesagt, so richtig beschissen. Und jetzt werde ich im Nachhinein, wenn ich das zusammen schneide, werde ich das. <lacht> werde ich, werde ich die Pause einfach rausschneiden? <lacht> ich werde gar nichts schneiden, Digga. Ich werde einfach nur Pausen oh zwischen uns beiden rausschneiden und alles wird so drin bleiben. Alter, du, du solltest Alter schon ein paar wie diese Chats da rumlaufen mit ihren Big Brains. Ja, das sind so schlaue Leute. Aber dieser Baby Brain hier, siehst du mich? Ich bin hier, hier. Dieses Baby Brain hier. <lacht> so ein Opfer. <lacht> <lacht> <lacht> oh fuck, er, er, er wächst. Er wächst. Oh mein Gott, was gibt mit dem Typen da ab? Hm, wie viele Kuppel bist du mit denn momentan? Ich bin gerade 200, 400, 600, 800, <lacht> 1000. Mann, ich brauch, noch, ich brauch noch 400 Geld. Komm, komm, komm, schnell, schnell, schnell, schnell. Ja, Mann. Du wirst okay, mich okay. nicht mehr überholen können. Ich werde dich noch überholen. Nein. Komm, komm, komm, ich werde dich noch überholen. Wie du wirst mich noch überholen. Wie viel Kuppel hast du? <lacht> ich habe 6,4K. Ich auch. Ja und gleich werde ich 10k haben. Also mehr. Oh nein. Kaufst du gerade das nächste Buch? Ich kaufe mir jetzt das nächste Brain. Wie, ja, jetzt habe das ich 12k. Oh, jetzt muss ich nur noch oh zusammensammeln. Du oh hast keine Chance mehr. Ich bin der erste mit 10000 IQ. Ich habe verloren, ich habe verloren. Ich habe Oh mein Gott, es kostet 20000 Geld. Du hast keine Chance mehr. Oh mein Gott, ich, oh ich, ich hab verloren. Ich hab verloren. <lacht> Ich habe verloren. Du brauchst doch zwei volle Hirne, um da anzukommen. Mindestens. Ich, oh mein Gott, ja. Ich hab verloren. Tja, das kommt davon, wenn man seine Bücher äh, nicht studiert. Ja, ich hab einmal die falsche Entscheidung genommen. So ein Opfer, dieser Viktor nicht mehr. 10.000 IQ! Was, ja! Ich Kickt ja auch gleich voll, okay? <lacht> ich lauf grad so über, so über den. Ja. <lacht> ich hab gleich auch die voll, ja? Ich hab auch gleich die 10.000 voll. Ja, mach das ruhig. Mhm. Was ich auch immer du vor richtig Victor. Ich lerne gerade für die 10.000 IQ, hä? <lacht> ich... Siehst du, mein, siehst du meine chinesische Flagge wachsen? Ja. Ja. Siehst du, wie das Buch im Kopf verschwindet? Siehst du, wie mein Kopf durch mein Buch geht? Ja. Ich glaube, ich habe ehrlich Hunger auf das Buch. Aber nur die Mitte. <lacht> ja, Rennen mag ich nicht, wie beim Brot. Bam! 10.000 IQ! Ha? Ich habe auch gerade 10.000. Tja, damals hatte ich 10.000 IQ, heute habe ich 10.000 Abos und trotzdem muss ich mein Geld noch nebenbei verdienen. Falls ihr das auch müsst, dann könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen im nächsten Simulator auf meiner Liste und zwar Taxiboss. Ich habe mir eben schon einen coolen BNV ausgewählt, mit dem ich dann meine ersten Aufträge als Uber-Driver erledigen kann. Ui, das ist natürlich auch ein nice Taxi, also sowas würde ich mir schon gerne gönnen irgendwann. Aber wir gehen erstmal raus, schauen uns ein bisschen um, wie es hier aussieht. Was Spawn-Car? Kann ich hier machen? Garage? Shop? Ich habe 500 Dollar. New Area discovered? Ja, Mann! Ich habe Harbour View entdeckt. Mein Gott, das war echt weit weg. Und es stand ja irgendwas von wegen, gib den Code Start ein für 1000 Bucks. Und das möchte ich gern machen. Ich gehe mal auf Shop, Enter Code, Start und nur in Großbuchstaben, Enter ich und... 1000 Bucks bekommen. Perfekt. Das ist doch schon mal ein guter Start. So, gehen wir einfach mal raus. Oh, ich mag die Minimap da oben. Ich finde es so blöd, dass sie ein bisschen verschwommen ist. Ja, sprechen wir mal mit Harold. Hey, Harold, wie geht's? What's up, Connie? Willkommen bei Taxiboss. Bist du bereit zum Fahren? Hast ein paar Aufgaben für mich? Erledige erstmal diese Aufgaben, um ein bisschen klar zu kommen. Und komm zu mir zurück, wenn du die erledigt hast. Meine Aufgaben sind... meinen ersten Kunden zu chauffieren, mein eigenes Car zu customizen und drei neue Areas zu finden und eine davon habe ich schon. Okay, dann gehe ich mal hier auf Back. How's going? Goodbye. Okay, Harold, ich kümmere mich drum. Hier stehen schon ein paar Leute, aber ich fahre doch nicht bei denen mit. Ich habe mein eigenes Auto und zwar hier den guten BNV. Das ist meiner. Ja, Enter. F zum Entern. Oh, daran muss ich mich gewöhnen. Dann sitzen wir drin. Oh, wenn ich Leertaste drücke, springe ich nicht raus. Und ich kann fahren. Uh, das Auto fährt sich richtig smooth. Das gefällt mir. Oh ja, das gefällt mir. Mir gefällt nur nicht, dass manche Grafiken so verwaschen sind. Kann ich irgendwie die Grafik höher stellen? Ich glaube nicht. 1,6 Sterne? Nee, so eine nehme ich nicht mit. Das ist ein richtiger Gold, Digga. 1,3 Sterne. Du bist mein erster Customer, Bro. Hey, Lady. Hast du Bock, ein bisschen mitzufahren, hä? Huh? Spring rein. So, wo müssen wir hin? Da oben auf der Minimap sehe ich's. Hospital, please. Ja, klar. W bist du schwanger? Oder willst du es noch werden, hä? Ich bringe dich rüber, keine Sorge. Ich bin schnell und zuverlässig. So kennt man mich. Uiuiui. Ui, ui. We're here. Okay, dann steig mal aus. Okay, ich glaube, ich muss hier richtig reinfahren. Zählt das jetzt? Ja, jetzt zählt das. Das ganze Auto muss drin sein in der Box. Ey, 73 Bucks. Kein Problem, Kathleen. Vielleicht wollen wir uns später nochmal treffen. Hä? Ja, ich gehe aber erstmal, ähm... Weiter meinen Job machen, ja? Ah, die ganzen Bonzen hier kann ich echt nicht ab. Ah, solche Leute schaffiere ich nicht. Sechs Sterne. Acht Sterne. Was wollt ihr von mir, hä? Denkt ihr, ich bin der Papst oder so? Wir fahren erstmal zurück. Da ist jemand mit einem Stern. Guck mal, der ist down to earth. Den mag ich. Ey, Zacharia Jensen, willst du einsteigen, hä? Wo willst du hin? Hey, ja, wo willst du hin? Sag mal. Logistik District, kein Problem. Da bringe ich dich hin. Einfach in den District. Die Fahrroute hat sich geändert, als ich über sie gefahren bin. Small Town entdeckt, nice. Dann fahren wir mal. Mach dir keine Sorgen in meiner Karre bist du sicher. Das Baby schnurrt, aber mm. hat Probleme, die Brücke hochzukommen. Das ist natürlich unangenehm. Vielleicht brauche ich doch einen besseren, besseren Motor oder so. Ja, ich liebe es, wenn die Straßen frei sind und du, Zachariah. Ja, yeah, wir hätten beinahe jemanden überfahren. Ja, ignoriere, was wir gerade hier angestellt haben. Ah, wir sind im logistik District. Wo willst du raus? Da vorne? Alles klar. Die Bremsen sind echt nicht so gut bei dem Wagen hier. Gut, dann sind wir angekommen. sprenge raus. Hey, du bist ziemlich talentiert. Danke. Kein Problem, Zachary. Talentiert im Autofahren. 0,8 Sterne, du bist down to earth, das sieht man. Du darfst mitfahren. Ey, ja, wo willst du hin, Vandal? Nee, wie heißt du? Cameron Herr-Rare. Ein Vandal, ich dachte eben, das wäre sein Name. Oh nein, das ist er. Ich frage mich echt, warum Kunden ein Rating haben, aber ich bin dabei. Guck mal, ich bin schneller als der da. Okay, er ja, schneller als ich. Ne, das ist jemand anderes noch. Yeah, einfach um die Kurven. Driften. Miften. Ah, das war die falsche Kurven, aber... Das ist eine Abkürzung, trau mir. Ich kenne mich aus in der Gegend hier. Side, yeah, ja. Ich kenne mich aus, wie schon gesagt, ne? Park in the green box. Ja, klar, mache ich. Ich packe immer in der green box. Und... Thanks, nice car. Ja, danke, danke, Bruder. Hat mich nichts gekostet. Oh, ich habe voll Bock, die Leute jetzt die ganze Zeit mitzunehmen. Dabei müsste ich langsam mal zurück zu Harold. Naja. Na, Sarah, wo möchtest du hin? Hospital, das ist ganz in der Nähe. Ich kenne mich hier aus. Da hättest du auch zu Fuß laufen können. Also mal ganz im Ernst. Ja, klar, packe ich in der Greenbox. Das ist mein Job. Danke für das Cash Money. Ich fahre jetzt aber mal zurück zu Hide the Pain Harold. Ist mir egal, ob hier noch zwei Kunden am Wege stehen. Wofür steht eigentlich dieses Blaue? Ist das hier so ein Treffen? Treffen sich hier die Leute? Oder sind hier dann einfach nur die krassen Gangster? Keine Ahnung. Wir fahren zurück zu Harold. Oh, hier stehen die guten Kunden, die ich alle gerne bedienen würde. Ey, Duda, du möchtest mitkommen? Tut mir leid. Reicht erstmal, ne? So, ich muss mein Auto jetzt ein bisschen customisen, bevor ich mit Harold spreche. sprech mal mit Casey darüber. Ey, Casey, weißt du, wo ich mein Auto customizen kann? You can customize your car in your garage. Ah ja, danke, das wusste ich doch. Lass uns da hingehen. Gut, angekommen in der Garage. Mein Auto hat eine 2,2er-Bewertung, das wusste ich gar nicht. Ich finde, es braucht erstmal, damit es ein bisschen besser fährt, eine bessere Primary Car. nee ich finde, wir sollten schon erstmal aussehen wie ein Taxi. Aber die Wheels, oh, das geht ja gar nicht. Wie wäre es denn hier mit einem... Mit weißen Fell? Ah, die sehen nicht gut aus. Die sehen auch nicht gut aus. Hm. Vielleicht doch gelbe Felgen. Das machen wir. Hey, ich war noch nicht komplett dran. Weitermachen. Weitermachen. Visitors on. Nein, nein, nein. Visitors off. Aha. So. Appearance wheels. Oh, ich brauche einen Spoiler, damit mein Auto schneller wird. Zeig mir mal, was gibt es denn für Spoiler? Es gibt den hier. Oh. Ah, nee. Nee. Nee, Digga. Also, große Spoiler braucht doch keine Sau. Ein Spoiler mit Stil brauchen wir. Komm ich denn da runter? Ich kann scheinbar nicht weiter runter. Also, entweder diesen R10-Spoiler. Oder den hier. Ich glaube, ich bleibe sogar bei dem hier. Ja, und ein besseres Bodykit braucht man. Aber das kostet 4.000, dann lieber nicht. Performance. Ein bisschen Luxury-Zeug, ne? Also, hier die Premium-Seats. Nee. Ich brauche keine Premium Seats für meine Kunden, aber ich finde, was auch immer das hier ist, das macht meine Haut ein bisschen ein kleines bisschen schneller und gibt ihm ein bisschen mehr Power, dann nehme ich mir das, was auch immer das ist und ein Cooling System natürlich. ist dafür noch Oh, dafür ist noch genug Geld da, dann noch ein Cooling System. Nice So, jetzt haben wir ein gutes Auto Ich würde dann auch mal wieder rausgehen aus der Garage Danke, Katie Bist ein Schatz Okay, Harold Was sagst du? Ich habe alle erledigt Kriege ich jetzt 1000 Cash Money? Danke, Bro Danke Ich bin ready zum Driven Was sind meine Daily Tasks? Fünf Customers Und play for 15 Minuten Das kriege ich hin das mache ich jetzt, Harold. Kein Ding. Ich spawn mein frisch getuntes Auto, steig da ein... ...und auch der Customer von vorne ist weg. Irgendwer hat mir meinen Kunden geklaut. oder, Bro. Ey, Ahmad. Ahmad Estrada. Kommst du mit rein in meine Karre? What's up? Digga, was hat der für ein Bild? Central City? Kein Problem. Da bin ich geboren. Bin ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich gerade in die Stadt zugezogen. Aber man muss da ein bisschen ein bisschen... Smalltalk, du weißt. That's the place, yo. Kein Ding, Bro. Dann fahren wir mal weiter. Das Spiel macht mir richtig Spaß. Das ist voll gut gemacht. Das muss ich jetzt ehrlich so sagen. Ey, was machst du da? Hey, Christopher Underwood. Willst du mitfahren? What's up? Keine Ahnung, was ist denn ab? Zieht das Zeit? Da war ich heute doch schon mal. Ich hätte vorne mit reinspringen können, als ich den anderen hingebracht habe. Oh, hier ist ein Skatepark. Davon muss ich Tani erzählen. Ja, kein Ding, Bro. Kein Ding, Bro. Oh, Tani würde es so lieben hier in dem Skatepark. Naja, dann nehmen wir mal die nächste Kunde mit... Oh, süße, Esmeralda. Na? Na, wo willst du hin? Hi, kannst du mich zur Old Town bringen? Ja klar, Esmeralda, für dich mache ich alles. Ja, wir sind schon in Town. Gut, das ist ja nicht sehr weit. Ich habe das Gefühl, du wolltest einfach nur mal mit mir im Auto sitzen, oder? Hier, ich gebe dir meine Nummer. Wir sehen uns später, Esmeralda. Und dann schleppen wir erstmal den nächsten. Oh, Desiree, hm? Na, willst du mitkommen? I need der Taxi with Better Rating. Alles klar. Das merke ich mir, Desiree. Wir müssen erstmal tanken. Augenblick. Bevor ich dich mitnehme, lass mich erstmal tanken, Bro. Wo sind hier? Ich weiß gar nicht, wo ich reingehen soll, wenn ich fertig getankt habe. Ich. Ich lasse es einfach sein. Wer braucht schon Tank, ne? oder Bro. Komm mal rein. Wo willst du hin? How are you? Mir geht's ganz gut. Enrico. Setterside? Da war ich doch eben schon. Was wollt ihr denn alle das? Da heute irgendwie so ein Treffen? Wenn da heute ein Treffen ist, warum wurde ich nicht eingeladen? Das merke ich mir. Yeah. Das reicht? Okay, great ride. Ja, yeah, kein Ding. Na, guck mal, den Lauch da, den nehme ich nicht mit, lieber Genesis. Na? Hallo Genesis. Central City. Ich fahre hier die ganze Zeit hin und her. Aber meinetwegen. Das schön ist, ich muss ja nicht mal drauf achten, ob ich auf der richtigen Straßenseite fahre. Die Straßen sind so leer heute, perfekt Gott liebe ich die neuen Spritpreise Niemand möchte mehr Auto fahren Alle Straßen leer Nur für mich Acht Sterne, dich würde ich am liebsten überfahren Pff. Immer diese Abgehobenen Abgehobenen ne? Ein Customer würde ich jetzt gerne noch ein bisschen Entführen, falls ihr versteht, was ich meine Ah, da sehe ich auch schon jemanden Na Alice, hi Na, In den Logistik District Immer wieder gerne Musst du zur Arbeit oder was? Weißt du, ich habe da früher auch mal gearbeitet. Vielleicht, ähm, Vielleicht kennen deine Kollegen mich ja noch. Oh, was war denn hier? Hä? Das merke ich mir. Nein, die Rating geht runter, weil wir eben geflippt sind. Siehst du, dass mir die Rating nach unten geht? Ah, jetzt geht's wieder hoch. Ach, wenn ich zu... Wenn ich zu langsam fahre, geht Rating runter. Das merke ich mir. Hey! Schon wieder! Was sollte das? Das zerstört meine Rating. Ich will eine gute Rating haben bei... Alice, that's the place, ja, ich weiß. Great right, ride, right. ja, danke, ich weiß, ich weiß. So, hier noch irgendein Gangster, den ich mitnehmen soll? Scheinbar nicht. Gut, dann geht's wieder rüber zu Harold. Hier sind einfach unsichtbare Bumper irgendwie auf der Straße, das ist frech. Ui, da gibt's eine Rampe, die muss ich beim nächsten Mal nehmen. Oh mein Gott. Hey, Harold, na? 15 Minuten. Okay, wenn ich 15 Minuten spielen soll, damit äh, hier das da fertig wird, dann gehe ich jetzt erstmal aufs Klo. Wir sehen uns wieder, wenn ich vom Klo zurück bin. Yeah! So, dann war ich jetzt erstmal auf dem Klo. Die 15 Minuten sollten da jetzt endlich rum sein, oder? Und jo, die sind rum. Ich claime meinen Reward. Und das war's. Daily Quest gibt es keine mehr. Dann goodbye, Harold. Jetzt geht's ans normale Spielen ran. Und ich muss sagen, es macht mir wirklich. Spaß. Übrigens habe ich jetzt auch gemerkt, oben Hospital Rush. Diese Zonen dort bedeuten wirklich, dass da einfach viele Kunden sind, die gerade Transport benötigen. Und deswegen gehe ich einfach mal zum Hospital hin. Die haben es eilig und ich gehe mal davon aus, dass die es nicht nur eilig haben, sondern auch noch gut bezahlen werden. Wenn sie es so eilig haben, oder? Jo. Da sehen wir es. Ziemlich viele Leute. Okay, Jace. Komm, spring rein. Ich bring dich zum Krankenhaus. Hey, sag nicht mal, wo er hin muss, sondern wir wissen schon Bescheid. Achso, ich kriege dann Geld, je nachdem wie viel ich weggebracht habe. Interessant. Ist die ganze Zeit der Blinker... Ja, der Blinker ist an. Wie mache ich den Blinker aus? mache ich den Blinker aus? Ah, okay. Ich habe ihn ausgemacht. Gott sei Dank. Ich will den blöden Blinker nicht die ganze Zeit anhaben. Geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Also ich kann nicht in den reinfahren. Alles gut. Habe ich ihn weggebracht? Ja, scheinbar. Dann wieder zum Hospital. Okay, mein Job ist es dann wirklich, alle Kunden rüberzubringen und dann kriegen wir alle Geld, oder wie? Dann mache ich das. Oh, Event Complete. Na gut, ich habe 2000 Cash bekommen, dafür, dass ich eine Person weggebracht habe. Ja, Roblox Condi, eine Person. Dafür habe ich 2000 bekommen. Und die, die zwei gebracht haben, haben auch 2000 bekommen. Hat sich ja gelohnt. Gut, dann nehme ich natürlich noch die gute Cara mit. Let's go. Wohin? Wohin? Ah. Oh, ach, in die Ölraffinerie. Du bist also eine Schmutzarbeiterin. verpestest die Umwelt. Ich spuck auf dich. Da ist immer noch irgendwas Unsichtbares, über das ich immer rüber stolper. So, jetzt wird mein Rating besser, weil ich Gas gebe. Gas, Gas, Gas. Oh, ich würde jetzt gerne hier den Déjà-vu-Soundtrack einfügen, aber darf man nicht, der ist copyrighted. Aber stellt ihn euch einfach vor. Déjà-vu. I have been in this place before. Aber wie ich Gas gebe, ich krieg eine gute Rating dadurch. Ich kriege so eine gute Rating. 1,5 Rating, weil ich Gas gegeben habe. Hier, wir sind drin. Und bam. 325 Cash Money. Wegen dem 1,5 Multiplier. Yeah. Und ich würde sagen, das reicht dann auch für dieses Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich mehr Taxi-Boss spielen soll. Mir macht sehr viel Spaß. Aber ich spiele es natürlich auch nur, wenn es euch auch Spaß macht, die Videos zu sehen. Das war's mit dem Video, bis dann und ciao!